Ölheizung raus. Macht es Sinn, die Ölheizung auszutauschen? Dazu habe ich den Spezialisten Herrn Johann Beuer von heizkostenrebell.com eingeladen. Hallo und herzlich willkommen. Die Frage ist es, macht es Sinn, die Ölheizung auszutauschen? Begrüße. Ja, inzwischen macht es Sinn, die Ölheizung auszutauschen, weil... Einfach das mit dem Öl und den Preisen dort in der Energie, in den Energiekosten sich bemerkbar machen. Solange das Öl sehr billig war, also unter einem Euro pro Liter, da hat sich natürlich nicht gelohnt, die Ölheizung zu tauschen, weil ganz einfach der Strom vergleichbar recht teuer war. Inzwischen hat sich aber die Situation am Markt geändert. Die Situation ist die, dass wir jetzt Photovoltaik viel, viel günstiger bekommen. Und es gibt auch inzwischen hervorragende Steuerungen, die den Strom vom Dach in das Haus optimal so einleiten, sodass kaum noch oder sehr, sehr wenig Strom in Überschuss nach außen abgegeben wird, sprich eingespeist wird. Und mit diesem Verfahren ist die Infrarotheizung, gegenüber der Ölheizung und jeder anderen Heizung, natürlich ungemein günstig geworden. Herzlichen Dank für die Information. Mehr Informationen dazu gibt es auf heizkostenrebell.com Wunderbar, ja genau. Unter Heizkostenrebell kriegen Sie jede Menge Informationen. Damit Sie sich ein bisschen einarbeiten können, gibt es da die elf Gebote, die Sie einfach mal durchschauen und die ein oder andere Video angucken, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was für Wissen Sie brauchen, das ist gar nicht so viel, um einfach richtig zu entscheiden, welche neue Heizung reinkommt. Denn Ölheizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen, ohne Dämmung, aber Vorsicht, Dämmung sind auch Kosten und Dämmkosten sind vorgezogene Heizkosten. In diesem Sinne, ich freue mich Sie im Heizkostenrebell zu sehen, wenn Sie die F-Gebote mal durchgucken. Herzlichen Dank.